Hallo, ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Bräckchen. Endlich mal wieder mit einem Tutorial. Ähm, dieses Mal vorgeschlagen von Aliwag. Und wie ihr schon im Titel sehen könnt, geht es diesmal um Haare. Und zwar ähm, wollte Aliwag generell so wissen, wie äh, ich Haare generell zeichne. Und ich dachte mir, ich mache das in mehreren Abschnitten um halt wirklich von Grundwissen her aufzubauen, bis hin zu den verschiedenen Haartypen. Ich weiß auch nicht, wie viele Teile das insgesamt werden, äh, sein, werden, so. Äh, aber ich hoffe, dass ich es äh, dafür in den einzelnen Teilen jeweils kurz und knackig genug halten können, äh, kann, damit ihr dann einfach auf die jeweiligen Teile zurückschauen könnt. Alles klar. Fangen wir also erstmal mit der Kopfform selbst ein bisschen an. Und mit dem Haaransatz. Ähm, den Haaransatz, also die Höhe des Haaransatzes zu wissen, ist ziemlich wichtig für alle Frisuren, bei denen die Haare zum Beispiel nach hinten gekämmt oder gehalten werden. Und natürlich auch für ähm, Sachen wie Leute, die sich die Haare super kurz getrimmt haben, so diese militärischen Haarschnitte und sowas. Dafür solltet ihr schon ungefähr wissen, wie Haaransätze grob funktionieren. Normalerweise befindet sich der Haaransatz im Gesicht ungefähr auf äh, einer solchen Höhe hier. Also es gibt da so ein bisschen Spielraum, deshalb markiere ich hier so einen ganzen... anscheinend das ganze Blatt. <lacht> hier so einen äh, gesamten Bereich, statt nur ähm, eine kleine Linie vorzuzeichnen oder so. so. Und innerhalb dieses Bereiches habt ihr auch relativ viel Spielraum, also im Vergleich hier in etwa ist die Augenlinie. Also, so in diesem Bereich ungefähr sollten sich die Augen eures Charakters befinden. Und das heißt, ähm, so ungefähr in ähnlichen Abstand wie von der Nase solltet ihr bis nach oben zu Stirn haben. Ich gucke gerade, ob das so an meinem Gesicht halbwegs hinkommt. Äh, Mitte der Augen bis Mitte der Nase. Ja, doch, kommt ungefähr hin bei mir. Ähm,. Beim Haaransatz habt ihr ein kleines bisschen Freiheit, auch wenn ihr hier diesen Bereich habt, was die Form angeht. Also zum Beispiel viele Leute haben so einen M-förmigen Haaransatz. Der sorgt für so eine herzartige Gesichtsform häufig. Wenn er zusammen mit einem spitzeren Kinn auftritt zum Beispiel, dann habt ihr hier wirklich so eine stereotypische Herzform, richtig? Oder, äh Tastatur wir gerade nicht. jetzt. Yes. Oder ihr könnt auch einen runden Haaransatz in diesem Bereich machen. Ähm, ihr könnt auch ein kleines bisschen weiter nach hinten gehen und so diese typischen rein äh, reinmachen. Oder sogar also noch weiter nach hinten gehen, um einen Charakter darzustellen, der von vorne nach hinten äh, eine Glatze entwickelt. Ähm, was. Was der zusätzliche Vorteil dabei ist, ist, dass ihr dadurch auch die Gesichtsformen ein kleines bisschen äh, verändern könnt. Also der Haaransatz sorgt auch dafür, dass ihr verschiedene Gesichtsformen bei euren Charakteren entwickeln könnt. Was es noch leichter macht, ja auseinanderzuhalten, besonders wenn die Haare irgendwie nach hinten gebunden sind zum Beispiel. Also vielleicht hat ein Charakter so einen viereckigen Haaransatz und jemand anders hat einen herzförmigen, jemand anders wiederum hat einen runden das könnt ihr alles mit ins Design eures Charakters einfließen lassen. Also jetzt haben wir immer vorne die Höhe des Haaransatzes ungefähr. Ähm, ich mache das auch nochmal hier von der Seite in etwa. So, Hier in diesem Bereich solltet ihr etwa mit dem Haaransatz rechnen. Und hier kann ich auch gleich zeigen, wo es ansonsten noch weitergeht. Und zwar hier hinter dem Ohr. Ungewöhnlich haben wir dann hier in diesem Bereich den hinteren Teil des Haaransatzes, also dort, wo ähm, von eurem Nacken aus äh, der Haaransatz beginnt. Auch da könnt ihr äh, ein bisschen variieren. Also markieren wir das mal kurz als den generellen Bereich hier von hinten nochmal. Ihr seht schon, ich, der Bereich, den ich da einzeichne, ist um einiges größer. Aus verschiedenen Gründen, die ich gleich näher erläutere. Schon wieder nicht ganz die Linien geschlossen. Und zwar ist es hier so, dass erstens äh, meistens der Haaransatz ein bisschen weicher ausläuft. Also hier vorne und auch an den Seiten habt ihr häufig eine klarere Grenze. An den Seiten kann es manchmal sein, gerade wenn ihr so Koteletten oder, oder sowas in der Art habt, dass der Übergang ein bisschen fließender ist. Aber hinten ist normalerweise die Grenze am weichsten, also häufig hat eine Person hier noch so ein paar einzelne Härchen und hier wird es dann ein kleines bisschen dichter, während dann hier der richtig dichte Haaransatz ist. Und auch hier könnt ihr wieder mit der Form experimentieren, also es gibt so ganz spitze Haaransätze im Nacken, es gibt wie gesagt dieses, wo es super weich ausläuft, ich mache das mal hier mit dem... Verwischen-Tool, um das so ein kleines bisschen klarer zu machen. Ähm, also es gibt auch Leute, bei denen ist es sicherlich wieder rund und liegt dann vielleicht auch stärker oben an dieser Form an. Generell ist das so eine Sache, die ihr entscheiden müsst, wenn ihr äh, den Charakter das erst, also wenn ihr den Charakter ursprünglich designt, nicht unbedingt das erste Mal, aber wenn ihr euch auf ein Charakterdesign festlegt. Damit ihr in Zukunft, wenn immer ihr Frisuren an den Charakter ranmalt, immer ungefähr eine Idee habt, wo der Haaransatz eigentlich ist und dementsprechend, wo bestimmte Sachen anfangen und aufhören sollen. Eine weitere Sache, die man dabei beachten muss, ist, dass der Hinterkopf höher ist als der Vorderkopf. Das sehe ich häufig, dass Leute das so ein bisschen vergessen und dementsprechend... Ja, zum Beispiel, wenn sie, wenn sie eine Frisur malen, dass sie dann so aussieht. Ist natürlich so nicht korrekt, sondern der also nach hinten hin erhöht sich euer Schädel so ein Stück weit. Muss nicht immer so extrem sein, wie ich es hier dargestellt habe, aber das sorgt halt dafür, dass normalerweise hier diese sanfte Kurve von vorne nach hinten führt. Auch bei Frisuren, also gerade bei Frisuren, die eng anliegen. Es gibt Frisuren, die das so ein kleines bisschen aufheben, wie zum Beispiel, wenn ihr hier so einen super losen Dutt habt, dann kann es passieren, dass also hier sich auch so ein bisschen so ein Puff, so ein Luftpolsterchen quasi bildet und dadurch ähm, generell hier so die Haare diesen Abstand noch haben, auch an den Stellen, wo halt normalerweise diese zarte Kurve drin wäre. Dann haben wir noch den grundlegenden Abstand zur Kopfhaut. Das ist auch wieder eine Sache, die ihr wahrscheinlich beim Charakterdesign schon entscheiden solltet. Denn das hängt viel damit zusammen, wie dicht und dick das Haar ist. Also erstens, die meisten lockigen Haare sind häufig von Natur aus ein kleines bisschen dicker. Ja, mein Hähnchen schaltet sich aus, was nicht gut ist. So also mit meine Notizen drauf. Äh, nein. <lacht> nein, was tust du, Handy? Okay. Also, gerade lockige Haare und äh, Haare von eher so südländischen und äh, afrikanischen, äh, ethnischen Gruppen sind häufig ein bisschen dicker und dichter. Das heißt, da ist dann auch häufig ein größerer Abstand zur Kopfhaut von Natur ausgegeben. Während gerade bei europäischem, dünnen und glatten Haar man manchmal wirklich das Haar fast direkt an der Kopfhaut dran hat. Das sind so eine Sachen, die ihr auch von Anfang an vielleicht zumindest grob im Hinterkopf haben solltet bei einem Charakter, wie dicht und dick ungefähr das Haar von dem jeweiligen Charakter ist. Dazu gibt es noch so, so einen kleinen, ich sag mal, Fun-Fact, der aber ganz gut auch im Hinterkopf zu behalten ist, äh, wenn man halt am Anfang, wie gesagt, festlegt was für ein Charakter das ist und wie das ursprüngliche Charakterdesign aussehen sollte. Und zwar, ähm, wie lockig Haare sind, hängt häufig von der Form dieser Haare ab. Also, glatte Haare haben eine ziemlich genau runde Zylinderform. Und das sorgt halt für dieses ja, ganz normale glatte Haar, das, das man so sich wahrscheinlich am Anfang erstmal vorstellt. Und je lockiger Haare sind, desto ovaler ist die Form. Also so in etwa kann man sich den Querschnitt von einem einzigen Haar dann vorstellen. Und das sorgt dann für kleine Löckchen. Und dementsprechend ist alles, was sich dazwischen befindet, also nehmen wir mal so eine Form, die sich ziemlich in der Mitte zwischen den beiden befindet, ist dann mehr oder weniger lockig. Also das wären dann wahrscheinlich eher so ein bisschen größere Locken hier. Ja. Das ist äh, insofern halt wichtig, äh, dass ihr vielleicht nachschauen solltet, wenn ihr gerade wenn ihr Charaktere entwerft, die jetzt nicht äh, rein europäisch stämmig und hellhäutig sind, gerade bei äh, in Sachen afrikanisch, asiatisch, südländisch, bringt es schon was wenigstens mal kurz nachzuschauen, wie die typischen Haarstrukturen in den jeweiligen Gegenden sind. Denn wie gesagt, das also diese Haarformen hier sind genetisch bedingt und dementsprechend kann es halt schon eine Menge bringen, wenn man einfach nur mal kurz recherchiert hat, was in der jeweiligen Gegend übrig ist, aus der äh, üblich ist, aus der der Charakter oder die Familie des Charakters kommt, um dann am Ende was überzeugendes, sag ich mal darzustellen und es hilft häufig auch dabei äh, übliche frisuren in den jeweiligen gegenden zu finden was wiederum sehr nützlich ist wenn man her herausfindet was so was sich am besten mit den jeweiligen haartypen machen lässt also ganz übliches beispiel ist zum beispiel das ähm oh, beispiel zum beispiel ein Ganz typisches Ding ist zum Beispiel, dass ähm, Afrikaner in dem Land, aus dem ein Teil äh, meiner Familie kommt, aus Kamerun, sich häufig äh, Haare in ihr eigenes Haar reinflechten. Also viele tragen tatsächlich ihr natürliches Haar relativ kurz, so wie ich das mitbekommen habe, und kaufen sich künstliche Haare, die sie dann in ganz dünnen Rasterzöpfchen in ihr natürliches Haar reinpflechten oder teilweise sogar reinnähen, um ähm, um die schwer zu pflegende Haarstruktur, die sie von Natur aus haben, damit zu kompensieren, dass sie leichter zu ähm, leichter zu stylende, leichter zu frisierende Haare äh, oben drüber gepflecht, gepflecht, geflochten haben. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen nervöser, dass das erste Tutorial ist, das ich seit einer ganzen Weile aufnehme. Eine weitere wichtige Sache zu beachten, auch wieder schon beim Charakterdesign, beim ursprünglichen Entwurf ist, welche Wuchsrichtung die Haare von Natur aus haben. Also äh, zum Beispiel eine ganz typische Sache ist, dass die Haare von Natur aus eher so äh, nach hinten fallen und dementsprechend ja, äh, Frisuren einfacher sind, bei denen das Haar nach hinten gebunden wird oder einfach einfach der Charakter, das nach hinten fallen lässt oder vielleicht hier ein Haarreif reinmacht. Dann typisch ist auch für viele Leute, dass sie einen Scheitel irgendwo haben. Meistens hat man tatsächlich von Natur aus irgendwo Haarwirbel, die ähm, den Scheitel von, wie gesagt, von Natur aus an bestimmte Stellen vom Kopf setzen, dann fallen die Haare von Natur aus viel leichter, eher zum Beispiel so. Und so von Anfang an festzulegen, kann halt total helfen, um sofort zu wissen, wann immer man den Charakter zeichnet, was für Frisuren kann ich diesem Charakter überhaupt geben. Also zum Beispiel ein Charakter, der jetzt so einen Seitenschalter hier hat, hat wahrscheinlich Schwierigkeiten, sich die Haare einfach glatt nach hinten zu gehen. Denn selbst wenn er das tut, werden sie wahrscheinlich trotzdem ungefähr so eine Form hier ähm, annehmen, einfach weil sie von Natur aus an dieser Stelle hier auseinandergehen. Eine weitere ziemlich typische Sache ist, dass Leute sowas wie einen einzelnen Haarwirbel haben, von dem das Haar aus ähm, wächst. Also beziehungsweise natürlich wächst es, wenn es hier vorne ist fängt es nicht hier hinten an, aber es wächst sozusagen immer in ungefähr dieselbe Richtung, nämlich von diesem Punkt aus weg, egal wo das Haar jetzt anfängt am Kopf. Dann ist auch wieder klar, dass bestimmte Frisuren, also wie zum Beispiel nach hinten gehen, ist bei einem Haarwirbel, der, sagen wir mal, hier hinten liegt, wahnsinnig schwer. Wenn man Haare, die von Natur aus so wachsen, versucht in diese Richtung zu drängen, dann hat man wahrscheinlich immer eben einen, einen kleinen Knick am Ansatz drin. Und dementsprechend sind das dann zum Beispiel Frisuren, die der Charakter wahrscheinlich nicht tragen wird. Dann haben wir also diese ganzen äh, wichtigen Grundlagen, was den Haaransatz und sozusagen das Haar direkt an der Kopfhaut angeht. Und damit kann man jetzt schon super gut ähm, an Frisuren herangehen, die zum Beispiel mit rasierten Haaren funktionieren. Undercuts und äh, Irokesen-Haarschnitte zum Beispiel. Und ich zeige euch mal kurz, wie ich das meistens mache, wenn ich so eine Frisur an einem Charakter entwerfe. Normalerweise ähm, mache ich das nicht so, dass ich versuche, irgendwie jedes Haar dann einzeln zu zeichnen oder sowas, sondern. Ich habe meistens eine ungefähre Idee, wo der Haaransatz sein soll und zeige dann eben diesen Haaransatz durch eine solche häufig stark unterbrochene und ein bisschen kritzelige Linie ganz locker gezeichnet, einfach nur um die Form des Haaransatzes ungefähr nachvollziehen zu können. Eine ähnliche Linie benutze ich dann nochmal... Äh oh Gott, ich muss das noch ein bisschen durchsichtiger machen. Eine ähnliche Linie benutze ich dann nochmal hier am Rest des Kopfes auch wieder einfach um diese um die ähm, Struktur des Haares, das direkt an der Kopfhaut liegt, nachzuvollziehen. Natürlich gehe ich bei der Linie genau die Form von der Kopfhaut ab, weil das Haar, gerade wenn es halt so wahnsinnig kurz geschnitten oder getrimmt ist, dann ähm, halt von dieser Kopfform nicht weit abweicht. Und dann mache ich vielleicht noch ein paar einzelne an einigen stellen um halt so diese struktur da noch mal zu simulieren kann man jetzt schon so benutzen ich mache das dann meistens noch so dass ich in der farbe die die haare haben würden dann häufig noch mal so ähm, die form des kopfes an der jeweiligen stelle wo die haare wären nachgehe. Einfach so eine solide Farbfläche draus mache und dann diese Farbfläche transparent mache, ein Stück weit, damit die Farbe der Kopfhaut darunter hervorschimmert. Wenn ich jetzt natürlich mit traditionellen Mitteln arbeite, dann kann ich das nicht genau so machen, aber bei Wasserfarben zum Beispiel verdünne ich die Wasserfarbe dann ein kleines bisschen mehr, mit der ich sonst die Haarfarbe machen würde, und gehe damit drüber. Oder. Ähm, ich äh, male erst die Hautfarbe aus, mit Copic zum Beispiel, und gehe dann mit einer hellen Version der Haarfarbe auch wieder darüber, um so diese leicht eingefärbte Hautfarbe zu haben. Auf jeden Fall benutze ich, egal welche Methode ich verwende, meistens die Hautfarbe als Grundlage und lege dann eine transparentere oder hellere Version der Haarfarbe drüber, um eben zu zeigen, dort sind Haare, Sie sind halt nur wahnsinnig kurz, so kurz, dass die Hautfarbe noch zwischen den Haaren hindurch schimmert. Und wenn man jetzt sowas wie einen Undercut oder so draus machen möchte, dann kann man theoretisch einfach das hier schon mal vorzeichnen und dann darüber hinweg die eigentliche Undercut-Frisur zeichnen. Ich mache das mal hier in geschlossene Form, auch wenn ich das sonst vielleicht nicht unbedingt machen würde, damit ich das jetzt für das Video relativ schnell einfärben kann. so Und schon sieht man, habe ich hier eine Undercut Frisur. Bei dieser spezifischen Undercut Frisur habe ich sofort festgelegt. Von der Seite her mache ich übrigens auch dieses diese diese etwas äh, zappelige Linie, sozusagen. Habe ich für mich selber festgelegt, dass die Haare, die Wuchsrichtung hier, nach hinten geht. Bei solchen kurzen Frisuren wie Undercuts ist es häufig der Fall, dass man die Haare nicht groß lenken kann, denn man macht normalerweise bei super kurzen Haaren keine Haargummis rein. Und naja, man kann sicherlich Gel reinmachen, aber... Viele Leute, die ich kenne, die kurze Haare haben, machen es, damit es pflegeleicht ist und stylen dann nicht nochmal groß nach. Von daher ist es wahrscheinlicher, dass die Haare dann die natürliche Wuchsrichtung einnehmen. Und dann kann man hier hinten die Haarspitzen noch ein bisschen zeichnen. Ich gehe auch nochmal genauer darauf ein, wie man die Haare dann verfeinert, für fürs Lineart, also so dass man dann beim Lineart selber ähm, halt die einzelnen Strähnen auch schön sieht und es aber trotzdem nicht zu super aufwendig wird. Ich versuche mal zu schauen, ob ich hier... ja, Ich habe hier ein gutes Beispiel dafür, wo ich äh, mit den Haaren wirklich was Verrücktes gemacht habe. Hier habe ich nämlich angefangen eine Helenia von äh, Sailor Moon zu zeichnen und da sieht man zum Beispiel, dass ich mit den Haaren ähm, wahnsinnig ins Detail gegangen bin. Also so ein bisschen Art Nouveau-Stil, alles was sich überlappt, so ein bisschen, dass die Grenzen da so ein bisschen aufgehoben werden. Aber trotzdem. Ach man. Aber trotzdem sieht man, dass ich hier wahnsinnig viele kleine Haarsträhnen gezeichnet habe. Das werde ich definitiv in einem der folgenden Videos auch nochmal vorstellen. Aber fürs erste lohnt es sich, einfach erstmal Kopfformen zu studieren, diese diese zarten, unterbrochenen Linien ähm, zu üben, um ähm, zu versuchen, wahnsinnig kurze Haare darzustellen und damit zu herumzuexperimentieren, wie viele oder wenige von diesen Punkten man für die Struktur braucht wie man ähm, die Haarfarbe, durch die die Kopfhaut noch ein bisschen durchscheint, zeigen kann und wie man die Gesichtsform des Charakters schon durch Haaransätze und deren Form beeinflussen kann. Also das würde ich euch in Anführungsstrichen als Hausaufgabe aufgeben oder als rumexperimentieren. Einfach mal zu gucken bei euren Charakteren, wie genau verläuft der Haaransatz, ähm, wenn dieser Charaktere super kurze Haare haben, punkige Frisuren oder so, wie könnt ihr diese ähm, Linien nah an der Kopfhaut so darstellen, dass das Haar aussieht, als ob es eine Struktur hat. Äh, welche von euren Charakteren haben richtig dicke Haare, welche haben dünne Haare, welche haben von Natur aus super glatte Haare, welche haben von Natur aus richtig enge Löckchen. Einfach diese Eigenschaften mal ähm, durchzugehen, festzulegen für die einzelnen Charaktere und zu schauen, dass ihr diese ganzen Notizen dann für die nächsten Folgen nutzen könnt, um an den einzelnen Charakteren, wie, Ver wie ein Versuchskaninchen, die verschiedenen Methoden auszuprobieren. So, ein kleiner Blick auf meine Notizen. Ja, nein, ich habe tatsächlich alles geschafft, durch zu erklären, was ich heute besprechen wollte und dann werde ich jetzt einfach mal das Video an dieser Stelle beenden und möchte euch bevor ich das mache noch bitten vielleicht einen Blick auf meinen Patreon Account oder auf meinen Redbubble Account zu haben. Ich habe vor einiger Zeit ähm, alle Videos auf denen Werbung geschaltet war bei mir Werbefrei gemacht, weil ich das selber wahnsinnig nervig finde, wie sich die Werbekultur auf YouTube entwickelt und mir gedacht habe, wenn überhaupt, dann möchte ich lieber schauen, dass ich vielleicht durch einen Dienst wie Patreon unterstützt werde. Das heißt, jeder, der ein bisschen Geld hat, kann mir immer mal wieder was spenden und von diesem Geld finanziere ich meine Arbeit für alle Leute, so dass andere Leute halt meine Videos kostenlos genießen können. Ähm und Redbubble auf der anderen Seite ist mein Online-Shop. Dort habe ich verschiedenste schöne selbstgemachte Motive zur Auswahl. Ihr werdet dort sicherlich auch ein paar Motive finden, die ihr hier schon ähm, als Speedpaints und dergleichen gesehen habt. Und die kann man dort auf T-Shirts, Hoodies ähm, oder auch kleineren Sachen wie Stickern zum Beispiel erwerben. Falls euch sowas interessiert, könnt ihr vielleicht mal reinschauen. Ansonsten sind meine ganzen Social Media Profile in der Beschreibung und ich freue mich darauf, euch bald wieder mit neuen Tutorials und dergleichen zur Verfügung zu stehen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dann, euer Bröckchen.